Diese Ecke, der Berg, heißt äh, Bukit Selong. Ja. Das hier, wo wir jetzt stehen, heißt Bukit Selong. Selon, ja. Wir stehen auf Bukit Selong jetzt. Ne? Das hier ist Bukit Selong. Selon. Und das? Das ist Pergasingan. Da kann man auch schon Camping machen oben auf dem Berg. Camping. Ja, Camping. Okay. Das heißt, man macht die Wanderung, ja. läuft das hoch, stimmt, ja. Ja. Per Und ja. Dann hat man, wenn man da oben genau an der Spitze dort äh, ja. äh, Camping macht, ja, ja, dann hat man ja den beiden Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ah, okay. Den Blick, ja.